Warte, warte, ja, also unser aller allererster Fiquilla in Mexiko. Das macht man so nicht. Man macht die Zitrone drauf, dann fasst man mit den Fingern ins Salz, streut das Salz auf die Hand. habe ich das Salz schon auf der Hand Okay, jetzt will ich aber sehen, wie der schmeckt. Prost. Prost! Prost! okay? Ja, gestern in die Marine eingelaufen. Und heute nehmen wir uns gleich den Motor vor. Der Spaß beginnt gleich von Anfang an. Die Salzwasserpumpe wollen wir ausbauen, weil sie sehr undicht ist. Und den Stutzen für den Abgaskrümmer, den nehmen wir auch ab, weil der sehr verrostet aussieht. Aber wir haben den für den Abgaskrümmer aufgemacht. Da sieht man, dass das ganz schön verrotzt ist und hier, ja, da wissen wir noch nicht, ob das so sein muss. <lacht> ich glaube das sieht nicht. auf jeden Fall seltsam aus. So, und das ist die Wasserpumpe, Salz mit dem Salzwasserpumpe Salz mit dem Impeller drin. Sieht auch noch gut aus. Also beim Saubermachen vom Abgaskrümmer habe ich hier leider ein Loch in den Kreislauf von der Kühlflüssigkeit gemacht und jetzt müssen wir den kompletten Wärmetauscher noch ausbauen und gucken, ob wir das irgendwie wieder zugeschweißt kriegen. Was ein Spaß. Und hier oben wird ganz fleißig die Salzwasserpumpe auseinander gebaut. Machst du denn Fortschritte? Ja, ich hab sie auf. War ein Sprengring, ja? Oh, sieht ja eklig aus, so ein mhm. Schmierfett, Altes Fett, ja, nur altes Fett. Ah, da ist noch ein Dichtring, aber der kann es ja nicht rein. Also es ist wahrscheinlich hier der Simmerring, der kaputt ist. Auch die Mama hat fleißig zu tun. Jetzt ist endlich mal wieder Zeit, um alles ordentlich aufzuräumen und zu organisieren in die Betten und gucken, wo man was waschen lassen kann. Ja, never Ending Love Story. Ja. ja, leider müssen wir den Wärmetauscher rausbauen, weil da hat sich gezeigt, dass es ein Loch gibt zwischen dem Seewasser und dem Kühlwasser des Motors. Und das müssen wir irgendwie versuchen, dicht zu kriegen. Die Annette, die versucht und einzuklarieren. Also, das war noch nicht alles an Bord mit dem Hund und dem Gesundheitsofficer. Sie hat heute vier weitere Stationen. Und jetzt ist sie hier beim Port Captain. Und es geht irgendwie nicht so richtig weiter. Also, sie ist schon. Seit sechs Stunden ist sie jetzt schon unterwegs. Und das sieht ja hier wirklich sehr ärmlich aus. Und das Gute ist, hier ist drinnen, ist es wenigstens klimatisiert. Wir sind hier keine 40 Grad, sondern nur 38. Naja, 28. Oh, jetzt müssen wir mit den Frauen noch mal irgendwo shoppen gehen. Angekommen in Mexiko. Playa Linda. Ihr tobt das Leben. I'm going So, also, nun werden hier die Ostertage verbracht. Da kommt die Pazifikwelle rein. Oh, hier ist ja richtig mal los. Ja. Da sind sie die Rettungs ja. ja. Es ist Spaß beim Landen mit dem Ding? Ja. Das machst du die ersten Male auf jeden Fall nicht mit dem Motor. Also hier tobt der Pazifik Ausflug am Malakon von Porto Madero oh, leck mich doch Du hast doch gekorrigiert Ja, mir geht das auch so We're gonna eigentlich hoch auf den Berg. Wie er heißt, das weiß ich nicht, das blende ich ein. Wir haben uns jetzt hier mit dem Auto hochgequält, aber es geht jetzt hier nicht mehr weiter. Wir werden jetzt ein Stück laufen und gucken, ob wir jemanden finden, der uns dann da hochbringt, weil es sind noch sechs Kilometer bis zum Einstieg. Mal schauen. Aber wir haben festgestellt, dass weiter oben doch der Weg wieder ein bisschen besser ist und jetzt holen wir doch das Auto und hoffen dann auch noch weiterzukommen da oben. Tja, jetzt hat es uns erwischt. Wir haben einen Platten und keinen vollwertigen Reservereifen. Ja. Ja. So, der, der Platten ist repariert, aber wir lassen das Auto da unten stehen und werden jetzt hier mitgenommen, die letzten drei Kilometer. Wir müssen leider umdrehen, da oben geht es nicht mehr weiter und zu Fuß wäre es heute zu weit. Also, den ganzen Berg wieder runter. Und immer noch auf dem Weg zum Piedra de Wixa. verbastelt. Ja. Mal gucken, was er sagt, viele Kilometer. Zwischen zwei und fünf hatten wir ja nun alles schon. Und hier geht es ein bisschen runter. So, da ist schon seit Stunden unser Ziel für den heutigen Tag. Jetzt geht es wieder zu Fuß weiter. Mal schauen, ob wir da hinkommen. Wir sind am Felsen. Wir haben es geschafft. Da ist er. Wir oh. treffen noch Wir Leute. uns nach oben. Alter, Ah, der Da ganz hinten im Hintergrund sieht man das Meer, den Pazifischen Ozean. Ja, Lars, kannst du fliegen lernen? War Mein Gedanke war erst das... schon riesig hell. Mhm. was essen gehen und da kam ein netter Herr, der hat uns da hingefahren und da war aber voll und jetzt sitzen wir bei ihm hier auf der Terrasse und äh, kriegen hier das Essen. Das ist super. Der nette Herr ist der Besitzer des Hotels. Ah. So jetzt werden wir hier noch mit dem speziellen Kaffee verköstigt. Mexican Kaffee. It's from, from here? Von Motocintla. Motocintla. Ah. Motocintla Chiapas. Das ist hier aus der, aus der Gegend, der Kaffee. Ja, von. Wir sitzen hier immer noch im Hotel Don Quixote. Oh no. ist heißt das? Dass das Hotel nicht umgezogen ist, ja. wir immer noch hier sitzen. Und so sieht das hier auf der Straße aus? Immer noch Fenster. Also manchmal fährt noch man mal ein Auto vorbei. Oder eine Moped ja. Aber ansonsten ist das hier schon richtig ruhig. Jetzt gibt es unser selbst gekauftes Frühstück. Den machen wir im Supermarkt. Da haben uns das hier alles organisiert. Jetzt wird hier schön auf der Terrasse gefrühstückt. Da draußen tobt das Leben. der zweite tag wir wollen zur finca hamburgo ungefähr 34 kilometer aber die straße ist doch sehr sehr schlecht also da haben wir irgendwie nicht das richtige auto für aber manchmal kommt auch wieder asphalt Ja, unsere Google-Strecke, die führt jetzt hier hoch, aber ich habe gerade jemanden gefragt und der sagt, also es ist nicht möglich, da hochzufahren. Wir sollen andersrum fahren. Und das ist hier wohl eine alte Kaffeefabrik. Das ist gut über den Ja. ja. Jetzt kommen Treppen. Ja. Das hört man doch wohl, dass wir noch glücklich sind. Ja, sind wir. <lacht> Achterbahn! Achterbahn. <lacht> wir sind angekommen in der Finca Hamburgo. Und was gibt es hier? Genau, das Restaurant Perleberg. Und da ist alles Kaffee. Und das ist die Finca. Also das sind erstmal Glenn und Danette, aber dann da hinten ist die Finca. Das ist das Restaurant. Da könntest du so eine, mit so einem Tarzanseil rutschen. Das ist ein ganz Hochseilgarten. Was ist das? Da kannst du auch noch lang gehen. Das ist ein Hochseilgarten. Ah, ein Hochseilgarten. Richtig nett und deutsch angelegt hier. Das ist nämlich ein deutsches Ehepaar, das hier diese Kaffeefinke hat. Und die Temperaturen sind auch angenehm schätzen wir haben jetzt vielleicht so 24 grad also ist richtig gut man schwitzt nicht der wind bläst leicht also super klima hier oben aber das braucht glaube ich der kaffee auch wir haben unsere tour beendet wir sind hier in puerto madero holen uns jetzt da noch hähnchenschenkel fürs armbrot Seid ihr gut durchgeschüttelt? Ja. ja? Gut. Seid ihr zufrieden? Ja, immer. immer. Mit dem Fahrer war es manchmal kompliziert, ja. aber sonst. Ah ja, okay. Da sind wir in der Altstadt von Tapachula. Hier gibt es sogar Corona-Familienbier. Und das ist eine andere. Also, es ist kein normales Corona-Extra, ne? Also, es ist kein normales Corona-Familienbier. Corona Ach, das ist was anderes. Mhm. Das kriegen so. wir auf die Kinder. Wollen wir mal probieren. Wollen wir mal so. sehen, ob das auch schmeckt. So, es geht vorwärts. Das eine Teil haben wir schon geschweißt. Jetzt werden die anderen Teile noch geschweißt. So, alle sind glücklich. Der Wagen ist voll. Wir haben einen Großeinkauf gemacht. Na, guck mal, lächeln alle. Und die Fradolin kriegt neue Batterien morgen. Der Nette hat. Obst und Gemüse eingekauft. Und Fleisch für den Michael. Ah, das ist ja gut. Ich versuche jetzt hier den Abgaskrümmer ein bisschen zu reinigen, dass wir den nochmal verwenden können. Weil das Ersatzteil, das dauert 16 Tage, und wir wollen das aber schon vorher mal zusammengebaut haben. Also es ist schon ganz schön viel Material verloren gegangen. Aber es könnte noch ausreichend sein. Der Wärmetauscher ist geschweißt. Hier, das haben sie schön zugeschweißt. Zwar war noch ein Löchlein. Da muss ein bisschen mehr geschweißt werden. Jetzt mache ich den gerade sauber. Anschließend wird er lackiert. So, jetzt werden die Lager abgezogen. Abgezogen mit glenn der abziehvorrichtung mühsam ernährt sich das Eichmännchen. eins hat er schon ab da wurde jetzt der peller lackiert und extra genau in der Farbe von Glens T-Shirt. Ja, Style du, muss sein. Bist du zufrieden? Nee. Warum nicht? Weil ich mich zum einen angespült habe ah. und zum anderen irgendwie... Nasen. Nasen, okay. Also Lakira hast du noch nicht gelernt. Nee. Werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr. Und da wird immer noch fleißig der Reißverschluss. Rausgetrennt. Geduld muss man haben. Es ist soweit. Der Wärmetauscher wird jetzt wieder eingebaut. Der Glenn nimmt ihn jetzt schon mal, weil das ist hier der kräftigste. Ja. So, ich filme das jetzt. Während der Glenn versucht, sich lässt. den da unten irgendwie einzubauen. Mal schauen, also noch passiert nichts. Ah, also er will nicht, glaube ich. Na gut, also ich muss leider das Handy weglegen und dem Glenn ein wenig zur Hand gehen. Jetzt wird der Wärmetauscher mit 22 Newtonmeter gemäß Reihenfolge in der Anleitung angezogen. Scheint die falsche gewesen zu sein. Hallo? So, oh, der Schlauch muss auf den Abgaskrümmer drauf. Da hinten drin, ne? der Glenn spannt alle Muskeln an. Alter. Ist er drauf, ja? Ja. Noch nicht? Nee. Scheiße. Mhm. Nachdem ich alles gegeben habe, versucht Papa auch noch mal sein Glück. Er versucht es. Zentimeter haben wir drauf. Oh. Wir haben alles angeschlossen, alle Schläuche wieder verbunden, die Wasserpumpe mit einem neuen Impeller eingebaut und jetzt wird der Glenn gleich den Motor starten. Und dann ich das mal machen, ja? Ja, mach mal. Kommt da hinten Wasser raus? Kommt kein Wasser raus. Part 385. Wir haben jetzt endlich hier in Mexiko unseren Lümmelbeschlag zusammenschweißen können. Also das ist das neue Teil und das brauchten wir von dem alten Teil. Das haben die jetzt hier zusammengeschweißt und es passt hervorragend an den Baum. Es ist also wie dafür gemacht. Oh, super! Der Nette hat sich entschlossen, heute morgen in den Pool zu gehen. Da sind wir mal gespannt. Und sie macht das wirklich wahr. Sie ist wirklich im Pool. Das gibt's ja gar nicht. Und sie schwimmt richtig. Schwimmt richtig. Was ist jetzt los? Ich kann noch schwimmen, ja. Und sogar im Süßwasser, stell dir vor. Das ist ja gut. Sommer Sommer. Sommer. die